Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um das deutsche Sondervermögen für die Bundeswehr und um schwere Waffen für die Ukraine. Musik Jahrelang hat man in Deutschland mehr oder weniger gedacht, Europa sei grundsätzlich geeint und friedvoll. Die Bundeswehr sei zwar da, aber nicht wirklich wichtig. Wie sehr wir uns damit getäuscht haben, hat uns der russische Präsident gezeigt, als seine Armee vor über zwei Monaten in die Ukraine einmarschiert ist. Seitdem hat sich viel geändert. Bundeskanzler Scholz sprach von einer Zeitenwende und militärische Aufrüstung liegt wieder im Trend. Allerdings schien sich dieser Militärfokus erstmal nur aufs Inland auszuwirken, denn die Bundesregierung hat sich lange schwer getan, schwere Waffen wie Panzer an die Ukraine zu liefern. Wie es nun doch dazu kam und wie es in dieser Frage weitergeht, Dazu gleich Wesentlich schneller als die Entscheidung, die Parkpanzer zu liefern, fiel nämlich der Vorschlag, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr einzurichten. Und über dieses Regierungsvorhaben hat der Bundestag am Mittwoch, dem 27.04. zum ersten Mal diskutiert. Diese Diskussion war deshalb so wichtig, weil die Bundesregierung aus SPD, Grün und FDP für dieses Sondervermögen das Grundgesetz ändern muss, damit diese 100 Milliarden Euro nicht mit der Schuldenbremse in Konflikt stehen. Außerdem kann so sichergestellt werden, dass das Geld nicht so leicht für andere Dinge eingesetzt wird. Die 100 Milliarden Euro werden also also zweckgebunden. Für diese Änderung der Verfassung braucht es allerdings eine Zweidrittelmehrheit, die die Ampelkoalition nur mithilfe der CDU-CSU-Fraktion erreichen kann. Und diese Lage brachte Redner und Rednerinnen der Regierung dazu, darauf hinzuweisen, dass jetzt nicht die Zeit für parteitaktische Spielchen sei, wie es Außenministerin Weber kumulierte und auch Finanzminister Lindner sagte, diese Entscheidung habe historischen Charakter. Während die Regierung also an die Unionsfraktion appelliert, stellt diese konkrete Forderungen auf, unter welchen Bedingungen sie dem Sondervermögen zustimmen würde. Erstens fordert sie, mit den 100 Milliarden Euro ausschließlich die Bundeswehr zu unterstützen. Die Ampel und besonders die Grünen hatten ins Spiel gebracht, ob man nicht auch Katastrophenprävention oder Energie- und Cybersicherheit mit dem Geld finanzieren könnte. Zweitens verlangte der CSU-Politiker Dobrindt einen Plan, wie man die Schulden wieder abbezahlen könne. Er sagte dazu in seiner Rede, die Schuldentilgung ist ein Grundprinzip. Und als letzten Punkt, der vermutlich der umstrittenste Punkt ist, möchte die CDU-CSU-Fraktion eine dauerhafte Erfüllung des 2 ziels der NATO. Also nicht nur eine einmalige Unterstützung der Bundeswehr, sondern langfristig Geld für die deutsche Armee. Es gibt also noch viel zu verhandeln zwischen Ampel und Union und dafür haben die Politiker rund einen Monat Zeit. CDU-Chef Friedrich Merz sagte, die zweite und dritte Lesung, in denen dann endgültig abgestimmt wird, würden im Mai, Juni stattfinden und der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion schrieb in einem Brief an seine Fraktionsmitglieder, der Plan der Regierung bestehe darin, am 20. Mai die Verfassungsänderung im Bundestag zu beraten. Aber auch wenn es an vielen Stellen so dargestellt wird, braucht es für das Sondervermögen, was eigentlich nichts anderes ist als neue Sonderschulden, auch noch ein eigenes Gesetz, was wir hier der Vollständigkeit halber noch erwähnen möchten. Denn in dem Gesetz mit dem treffenden Namen Bundeswehr Sondervermögensgesetz werden die Einzelheiten für eben dieses Sondervermögen geregelt. Dazu zählt unter anderem, dass ein Wirtschaftsplan erstellt werden muss, wie das Geld ausgegeben wird und auch wie viel Geld überhaupt in diesen Topf kommen wird. Denn in dieser vielbesagten Grundgesetzänderung steht nur, dass dieses Vermögen eingerichtet werden darf und dass es nicht auf die Schuldenbremse angerechnet wird. Nicht nur für die CDU ist es wichtig zu wissen, wofür genau diese 100 Milliarden Euro genutzt werden. Auch wir als Bevölkerung wollen erfahren, warum genau wir uns so hoch verschulden. In der Bundestagsdebatte gab SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht dazu ganz praktische Beispiele. Sie sagte: Wir haben auf dem Papier 350 Schützenpanzer Pum. 150 nur sind einsatzbereit. Und auch sonst muss sie schauen, was die Bundeswehr am dringendsten benötigt. Die Bundeswehrbeauftragte Eva Högel, die sich um die Wünsche und Probleme der Soldaten und Soldatinnen kümmern soll, hat am Freitag dazu ihren Jahresbericht 2021 vorgestellt und darin einige der Mängel beschrieben. Sie erklärte unter anderem, dass Alltagsgegenstände wie Schutzwesten oder Jacken erst später in Einsatzgebiete geschickt werden könnten oder dass bei manchen Waffensystemen nur jedes zweite funktioniere. Eine ganz andere Anschaffung scheint aber schon fix zu sein, nämlich die von neuen F-35 Kampfjets aus den USA. Die bisherigen Tornado-Flugzeuge aus der Bundeswehr sind um die 40 Jahre alt und so stand bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass diese ersetzt werden sollen und das passiert nun offenbar aus dem Sondervermögen. Kanzler Scholz hatte in seiner Regierungserklärung zudem noch bewaffnete Drohnen angesprochen, unter anderem aus Israel. Dies werde vorangetrieben, hatte er Ende Februar gesagt. Was genau die Bundesregierung mit den 100 Milliarden Euro anstellen wird, dazu soll es eine Auflistung geben, wenn die Verabschiedung durch den Bundestag und Bundesrat erfolgt ist und das Geld freigegeben ist, denn die Regierung hat sich in dieser Sache zur Transparenz verpflichtet und will in einem jährlichen Wirtschaftsplan über Ausgaben und die konkreten Anschaffungen informieren. Fast wäre im selben Antrag über die beiden Themen abgestimmt worden. Die Ampelkoalition hatte überlegt, gemeinsam über schwere Waffen an die Ukraine und über das Sondervermögen abzustimmen, war aber am Widerstand der CDU gescheitert, die für die 100 Millionen Euro ja entscheidend ist. Letztlich wurde also getrennt abgestimmt und der Bundestag hat dem Antrag der Ampelkoalition zugestimmt, jetzt auch Lieferungen auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtausches zu erweitern. Bereits am Tag davor, also am Dienstag, am hatte die Bundesregierung angekündigt, nun doch Panzer an die Ukraine zu liefern. Und zwar sind mehrere Gepard-Panzer geplant, die den Beinamen Flugabwehrpanzer tragen und entsprechend eher defensiv eingesetzt werden. Der Rüstungskonzern Kraus-Maffei-Weckmann stellt diese her und die Bundesregierung hatte für die Lieferung die nötige Erlaubnis erteilt. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte die Entscheidung bei einem Treffen mit Verteidigungsministern aus über 40 Ländern auf dem US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Rammstein verkündet und dazu gesagt, der Gepard ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern, vom Boden aus. Dennoch bleiben bei der Panzerlieferung einige Fragen offen, beispielsweise wie die passende Munition für den Panzer beschafft wird. Denn die Schweiz, in der die Munition hergestellt wird, hatte die letzte Anfrage dazu abgelehnt. Laut der Tagesschau verhandelt die Bundesregierung deshalb zurzeit mit Brasilien. Ein zweites Problem könnte die lange Ausbildungszeit werden. Der Panzer gilt als eines der kompliziertesten Systeme, bei dem die Ausbildungszeit besonders lang dauert, meist einige Wochen. Und diese Zeit sollten die ukrainischen Ausbilder in Deutschland verbringen, um danach die Soldaten auszubilden. Anders sieht das bei Panzern aus, die aus Sowjet Bauart stammen, also Panzer, die früher in der Sowjetunion gebaut und genutzt wurden. Denn mit diesen Waffensystemen kennen sich die ukrainischen Soldaten aus und müssen nicht erst geschult werden. Daher hat die Bundesregierung schon bereits vor einer Woche mit der Slowakei einen sogenannten Ringtausch vereinbart. Das bedeutet, dass die Slowakei sowjetische T-72-Panzer an die Ukraine liefert, mit denen die Soldaten sich auskennen und dafür von der Bundeswehr deutsche Panzer bekommt. In diesem Fall soll es für die Slowakei die Typen Marder und Fuchs geben. Wie eben erwähnt, hat der Bundestag die Regierung aufgefordert, solche Ringtauschaktionen zu erweitern. Weitern, weshalb die Ampel nun versucht, einen Ringtausch mit Tschechien durchzuführen. Aber auch abgesehen von schweren Waffen, bei der die Regierung um Kanzler Scholz lange gezögert hatte, liefert die Bundesregierung viel Unterstützung für die Ukraine. So hat es seit Kriegsbeginn unter anderem Lieferungen von 2500 Luftabwehrraketen, 900 Panzerfäusten und 10.000 Handgranaten gegeben. In Zukunft könnten sich wohl die Lieferungen noch ausweiten. Zum Beispiel hat der Waffenproduzent Rheinmetall beantragt, 88 leonard panzer und 100 Marder-Panzer liefern zu dürfen. In einem gemeinsamen Antrag mit kraus maffei wegmann man wird darum gebeten, die Ukraine im Hoffen auf einen Waffenstillstand unterstützen zu dürfen. Außerdem boten Rheinmetall und Kraus-Maffei-Weckmann an, jegliche Rüstungslücken, die durch Belieferung der Ukraine in der Bundeswehr entstünden, durch Waffen der beiden Konzerne wieder zu füllen. Was Lieferungen an die Ukraine angeht, dazu hatte Bundeskanzler Scholz außerdem erklärt, er habe eine Liste mit schnell lieferbarer Militärausrüstung von der Industrie erstellen lassen und wolle zum Beispiel Granatwerfer mit einer 6 Kilometer Reichweite versenden. Eine Rolle spielt auch die Panzerhaubitze 2000, bei der die Bundesregierung angekündigt hat, ukrainische Soldaten im Gebrauch mit dieser Waffe zu schulen. Ursprünglich war das dafür gedacht, damit die Soldaten an der Front niederländische Waffen dieses Typs nutzen können. Mittlerweile soll aber auch der Waffenkonzern kraus maffei weckmann unabhängig davon beantragt haben, 100 von diesen Haubitzen liefern zu dürfen. Alles in allem bemüht sich die Bundesregierung also die Ukraine zu unterstützen, wie auch international viele andere Regierungen. Ganz vorne mit dabei natürlich die USA, die umgerechnet rund 2,4 Milliarden US-Dollar der Ukraine beigestellt haben und auch die Europäische Union unterstützt aus Gemeinschaftsgeldern die Ukraine und hat rund 1,5 Milliarden Euro zugesagt. Ob diese und die Hilfen zahlreicher Staaten, unter anderem von NATO-Mitgliedern, letztlich helfen können, um einen russischen Sieg abzuwenden, ist aber weiterhin unklar. Besonders, weil Putins Armee immer brutaler wird. So erstmal zur innenpolitischen Lage, was Waffen und Militär angeht. Hier findet ihr jetzt noch vier mögliche Ausgangsszenarien für den Krieg oder ihr klickt auf das andere Video, was YouTube euch empfiehlt. Vergesst so oder so nicht den Kanal zu abonnieren und noch viel wichtiger die Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.